Oh shit. Okay, ich hoffe. Aber wir sind schon von Anfang an gelb. Anzünden. Das wirst du <lacht> vermutlich machen, wenn die Dinge so weitergehen. Ja, ich war derjenige, der äh, den Chor umgebaut hat. Ich war derjenige, der Leute angeheuert hat, dich zu töten. Er hat Muffet angeheuert. Oh fuck. Doch, das war ein kurzsichtiger Plan. Weißt du was? 100 mal besser ist. Durch meine Hand zu sterben. Naja, nicht unbedingt. <lacht> Diese kleine Erbsepistole Erbse funktioniert nicht bei mir, Schnucki. Weißt du nicht, was Schauspiel bedeutet? Oh shit, Metatron. Hm. Ich mag Metatron. <lacht> Hör zu, ich, Schnucki, ich habe dich im Kampf gesehen. Du bist schwach. Wenn du weitergehst, wird Eskort deine Seele nehmen. Und mit deiner Seele wird Eskort die Menschheit vernichten. Oh shit. Oh fuck, ich hasse das, ich hasse das. So du dabei? Was? Wenn es da nichts gegen bringt, schießen. Nein, ich muss die Blöcke kaputt schießen. Ach so, aber ey, ich kann mit einer Seele Esco aufhalten. Ich kann die Menschen vor ihrer Vernichtung bewahren. Dann werde ich die Barriere mit deiner Seele durchqueren oder durchschreiten und der Star werden, der ich immer werden wollte, Hunderte, Tausende, nein, Millionen von Menschen werden mir zusehen. Bitte nicht. Ich hasse das. Nein. Glaubt. Wir dürfen das nicht die Bombe abschießen. Ach, komm schon. Können wir nicht irgendwas anderes machen? Yo, was für eine Defense. Er ist so verwundbar, Wirklich. <lacht> Glitzer, endlich habe ich alles davon. Was sind also schon ein paar tote Leute? So ist du mal der Showbusiness, Baby. Das. Das, sorry. Ähm, ich sehe nicht, was passiert, aber. Gib nicht auf, in Ordnung. Äh, es gibt einen letzten Weg, Mitterton zu besiegen. Es ist, ähm, es ist. Es ist noch in Arbeit, als Urteil nicht zu hart. Aber du weißt, dass dann immer nach vorne sieht, oder? Das liegt daran, dass er hinten einen Schalter hat. Also, also wenn du, du ihn umdringen kannst ähm, und, ähm, und den Schalter drückst, ist er äh, äh, verwundbar. Naja, ich... Bin dann, dann mal weg. Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, Metatron umzudrehen. Den <lacht> wehen um. Du erzählst Metatron, dass hinter ihm ein Spiegel steht. Oh, ein Spiegel? Richtig. Für das große Finale muss ich gut aussehen. <lacht> ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Da steht er. Hast du gerade meinen Schalter umgelegt? Bewandelt er sich jetzt? Oh meine lieben Freunde, jetzt ja, geht's Alter. los. Selbst der Störung instintiv. Oh jetzt. Yes. So. <lacht> yeah. Ich habe Angst. Ich habe sehr Angst. Oh ja! Das Drücken meines Schalters kann nur eines bedeuten. Du wartest sehnsüchtig auf die Premiere meines neuen Körpers. Wie gemein. Glücklicherweise wollte ich ihn schon vorher äh, vor langer Zeit zeigen. Also, aus Dankbarkeit gibt es eine attraktive Belohnung. Ich werde deine letzten Momente absolut wundervoll machen. Ich habe so Angst vor diesem Bosskampf. <lacht> bin so ist halt gestorben, so. Alter. Middleton extra erlebt seine Premiere. Es ist wirklich so hart schwer, Leute. Ja und Junkfood äh, lässt die Wertung runterspringen, generell wenn wir warten und äh, ja, wir müssen irgendwie auf 9000 oder so kommen, keine Ahnung. Ja, ungefähr. Das Publikum ist angewidert, ich hab's komplett geheilt, okay. Lichter, Kamera, Action! Let's do this, oh fuck die Beine. Okay, so <lacht> gut. Metatron Seltsam. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertungen steigen während Metatron Zug. Drama, Romantik, Blut vergießen. Aua. Fuck. Ja, wenn, wenn wir nicht getroffen werden, kriegen wir halt Bonus, ne? Ich bin das Idol für jeden. Musik <lacht> ist einfach zu geil. <lacht> Hä? Sölle? Darf ich kurz fragen, was das gerade war? <lacht> <lacht> Ich hab so Angst. Was ist damit? Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Das Publikum applaudiert. Lächle in die Kamera! Oh fuck. Oh. Metaton. Okay, wer. wer, du wer, wer, nicht heilen? wer? Ich, ich glaube, ich überlege einen Zug oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist hart bei dem. Du drehst dich um und verspottest das Publikum. In diesem Zug ist das Publikum auf deine Zerstör- oh fuck. <lacht> oh, es ist Zeit für einen Pop-Quiz. Ich hoffe, du hast eine Tastatur. Ja, ich habe eine. Das ist eine Aufsatzfrage. Was mag ich am meisten? Lex! <lacht> Wenn man Lex schreibt, kriegt man Plus. Wunderbar, und, manchmal sagen we äh, wenig Worte, einfach mehr. <lacht> Man kann da ganz viel komisches Zeug hinschreiben. das ist ziemlich komisch. Ja. Ähm, ähm, ja, wir Muss prahlen gehen. nochmal. Dein Aussatz hat allen dein Herz gezeigt. Warum zeige ich dir nicht meins? Okay, okay, das ist jetzt wichtig. Wir müssen immer das Herz treffen. Geh weg. Genau. Minus 100, Alter, das ist so gemein eigentlich. Es stirbt endlich, okay. Ah, jetzt heile ich mich auf jeden Fall. Junkfood, auch wenn die Wertungen runtergehen. Oh, ich wärme mich nur auf. Oh Gott. Das ist so fies. Das ist so fies. Das ist so fies. Okay. Puh. Aber wie schlägst du dich auf der Tanzfläche? Okay, das, das geht noch. Ja. Chillen. Kannst du mithalten? Ach du Scheiße. Lichterkamera bomben. Oh fuck, nicht bomben. Nein, ich hasse diese Attacke. Okay. Riecht nach Metatron. Dinge werden hochgehen. <lacht> oh, fuck. Jetzt <lacht> ah. übertreibt er eskaliert ja, voll. Es, es. Eskaliert er Eskaliert tatsächlich. Zeit für unsere End der Ruhe Pause. Ruhepause. Pause. Ruhe Pause. <lacht> Wir sind soweit entfernt, Schnucki. Ihr wäre es mit. Herz zu Herz! Okay, Konzentration. In den Kampf hat man halt echt am meisten Angst zu sterben. Ja, das ist einfach so. Der ist so scheiße schwer. Als ich das erstmal durchgeführt habe, hatte ich irgendwie 60 KP oder so und der hat mich schon auseinandergenommen. <lacht> äh, ich weiß nicht, soll ich mich heilen? Ich würde noch einmal probieren. Arme? Wer braucht Arme mit solchen Beinen? Ich werde dennoch gewinnen. Oh, die Attacke ist auch so schlimm. Boah! Das ist so viel, wenn du das blind spielst und dann auf einmal rewindet sich das. Ja. Ja. Komm schon! Oh fuck you! Alter, das ist so schnell. Fuck. <lacht> okay, ich werde das Parfait essen, dann kriegen wir Bonuspunkte. 300, ja. das ist ziemlich gut. Das Publikum liebt die Mark. Die Show muss weitergehen. Das Nein. ist gleich geschafft. Oh, Scheiße. Ich sag nicht, dass es auch zurückgeht. Nein, zum Glück nicht. Das ist halt krass. Dr Dr Drama, äh, Action! Ist war einfach krank. Genau so ist es halt. Was wird passieren, wenn wir die Bombe zerstören hören? Ich Ja, aber wird die nicht alle anderen auch auslösen? möchtest du, dass die Menschheit verschwindet? Nein, die geht immer halt die komplette Linie runter. Schade. Oder glaubst du einfach so sehr an dich selbst? Ja, hier siehst du es auch. Bist du abgehackt? Alter! Alter! Ja, du, mir <lacht> ja, du musstest es mir nicht so, ist so scheiße. Ja, das war nicht beabsichtigt. das ist einfach. <lacht> Warte. Warte, willst du nicht heilen? Das Ding ist halt ja, auch, das dass die das Wertung immer sinkt, wenn wir zu lange brauchen. Ja, das ist halt scheiße. Haha, mhm. <lacht> wie inspirierend. Nun, Schnucki, entweder du oder ich. Ich denke, wir wissen beide, wer gewinnen wird. Erlebe die wahre Macht des Stars der Menschheit. Ja. Scheiße, klar. Genau. Vor allem die Bombe ist dann noch so eine Sache für sich. <lacht> Dann bist du der Star. Kannst du wirklich die Menschheit beschützen? Ich hoffe es. Alter, yo, sicherlich mein Freund. Auf jeden Fall. <lacht> Ey, das ist auch so kacke. Oh, das ist. Lass mich sterben! <lacht> ich probier's! es okay. Ich muss mich nochmal heilen, ich hab keine Möglichkeit. Oh, zum Glück, da muss ich grad nicht lesen. Wann sind die Wertungen so weit? nur also <lacht> also zwei Angriffe. Ja, jetzt sind wir über 9000. Ja, ich glaube, dann haben wir es jetzt geschafft. Hoffentlich. Nein, man muss 10.000 machen anscheinend. Nein, oder? Ah, okay. <lacht> du hast es gleich. Es ist. Es fehlt nicht. Wäre ja, so viel. 10.000! Ja. ja. Oh, schau dir diese Wertung an. Im Namen des Vaters, <lacht> Sohnes, <Vaters>, des Heiligen <lacht> Geistes. Als hättest du. Ah. So viele Zuschauer hatte ich noch nie. Das ist ein Meilenstein der Zuschaueranrufe. An, ein wunderbarer Zuschauer hat die Chance, mit mir zu reden. Bevor ich den Untergrund dann komplett verlasse. Schauen wir mal, wer als erstes durchkommt. Elfes wetten. <lacht> hi, du bist im Fernsehen. Was sagst du zu dieser letzten großen Show? Oh, äh, hi, Metaton. Ich schaue wirklich gerne deine Sendung. Mein Leben ist ziemlich langweilig, aber sich im Fernsehen zu erleben, hat mir wirklich Freude im Leben beschert. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, das ist die letzte Folge. Ich, ich vermisse dich, Metaton. Oh, ich wollte nicht so lange reden. Oh. Nein, warte, warte, bitte. Ja, er hat schon aufgelegt. Ich, ich nehme weitere Anrufe entgegen. Metaton, deine Sendung hat uns so glücklich gestimmt. Metaton, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Metaton, es gibt ein Metatron loch in meinem Metatron herz <lacht> Eigentlich war das Traum. Ah, ich. Ich verstehe. Ihr alle, ich danke euch so sehr. Schnorki, vielleicht ist es besser, wenn ich hier eine Weile bleibe. Menschen haben schon Stars und Idole, aber Monster haben nur mich. Wenn ich gehe, verliert der Untergrund seinen Funken und hat eine sch äh, schmerzende Leere, die nicht mehr voll wird. Also, ich denke, ich muss meinen großen Auftritt verschieben. Außerdem hast du bewiesen, dass du sehr stark bist. Vielleicht sogar stark genug, an Esco vo äh, vorbeizukommen. Ich bin mir sicher, du kannst die Menschheit sichern. Ha ha, so ist es. Ähm, so ist es sowieso am besten. In Wahrheit ist der Energieverbrauch dieser Form eher ineffizient. In wenigen Momenten habe ich keine Akkuladung mehr und naja, mir wird es gut gehen. Mach sie fertig, Schnucki. Und noch einmal danke an alle. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Der Stream ist vorbei. Sorry. <lacht> Ach ja, Metatron. Oh. In Farbe sieht der scheiße aus. Ich konnte das Schloss öffnen, seid ihr beiden. Oh mein Gott. Metatron! Metatron, bist du... Oh. Nein, es ist Betsy für Sprung. Gott sei Dank. Es ist nur der Akku. Metatron, wenn ich dich verloren hätte, ich hätte... Ich meine, äh, hi, ist doch kein Problem, oder? Er ist nur ein Roboter. Wenn ich versagte, könnte ich immer noch einen neuen bauen. Äh, äh, warum gehst du nicht weiter? Weil du scheiße bist. <lacht> <lacht> ich ich brauche nur einen Augenblick. Er hat keinen Akku mehr. Ja, bald sind wir elfes los, wie cool. <lacht> naja, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger, aber fürs Erste. Oh, <lacht> Blick. Tut mir leid. Das Blick des Menschen passt in dem Fall. Gehen nicht. wir weiter. Weißt du, wie oft du schon gesagt hast, gehen wir weiter? <lacht> Und dann kam Anruf. Du wirst also bald Escort treffen, richtig? So ist das. Du musst du, du musst du du musst ziemlich aufgeregt sein, nicht wahr? Geht. Wahrscheinlich das ist dasselbe Esco oder sowas. Du, du wirst endlich Lustig. nach Hause gehen können. Tschüss. Tschüss. Warte! <lacht> ich meine, ähm, ich. Ich wollte nur, ähm. Tschüss sagen und. Äh, äh, äh, äh. Ich halte es nicht mehr aus. Ich. Ich habe dich angelogen. Eine menschliche Seele ist allein nicht stark genug für die Barriere. Man braucht mindestens eine Menschenseele. Und eine Monsterseele. Oh shit. Wir nehmen Sans mit. Wenn du nach Hause willst, <lacht> <lacht> musst Trocken. nehmen Und Escort töten. <lacht> Sie tut mir leid. Das heißt, wir würden unser, gegen unsere Pazifistenroute verstoßen. Außer ein Monster kommt freiwillig mit. Wie Sens. Der freut sich da oben. Lucky. Ja. Hast du etwa meine Charaktere auf dem Gewissen? Wieso? <lacht> Für Papyrus mitnehmen. Wieso? Nein! <lacht> er, ist ein er muss ja nicht sterben, wenn er freiwillig mitgeht. Bis die Barriere läuft. Nein. <lacht> Und <lacht> Sans in der Menschenwelt, das wäre der epischste da oben. Wir haben noch nicht meine Nachricht hier. Wir sind nicht erfüllt mit Entschlossenheit.